Ich bin an der Thais oder Teaser eingeladen von Freunden, mit denen äh, zu fischen. Es ist ein schöner Nachmittag und ich möchte eine Videoantwort machen. Es geht darum, unser Zeug zu benutzen. Ja, und jetzt machen wir einen echten Kaffee. Und aufkochen. So. so. abkühlen lassen. Äh, und dann gibt es ein richtiges, schönes Gebräu. Das ist eine Videoantwort für Flo, McClosen, Use Your Stuff. Und der hat schon eine schöne Patina, also auch heute ganz gut genutzt. Jetzt wird abgewaschen. Und das ist meine EDC-Tasse, die genau auf die Nalgene passt. Ich liebe das Teil, das ist von Frank Buschweifel, ein Geschenk, hier kann man es noch ganz undeutlich vielleicht sehen, aber das Teil ist, ist klasse. So. Übrigens, das haben die Jungs heute gefangen, Schauen, das ganze Netz voll. Ich glaube, die heißen Rotfedern. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder und wünsche euch alles Gute und tschüss.